Moin zusammen, hier ist wieder der Tim von Berpo. und ich möchte euch den meiner Meinung nach schönsten Bogen vorstellen, den wir nächstes Jahr im Programm haben. Und zwar den Desert Hunter. Viele von euch kennen ja schon unseren Botnik Hunter, 60 Zoll lang. Der hatte damals ein Bobinga-Mittelteil und wir haben echt gesagt, jetzt ist mal Sache, was richtig Gutes draus zu machen. Also haben wir im Mittelteil angefangen und haben richtig schönes Meerbauholz verbaut mit Savannah Action Wood. Die Farben sind meiner Meinung nach brillant. Zudem, damit der Bogen noch besser wird von der Qualität, haben wir eine Lage Stablecore in den Wurfarmen verbaut und die Wurfarme mit einem richtig schönen Olive von ihr abgerundet. Ähm, unser Desert Hunter, definitiv der schönste Bogen meiner Meinung nach, den wir jemals hatten.